Ja, willkommen zum zweiten Vortrag hier auf der Bühne 2 zwei, am zweiten Tag auf der FosGIS 2021. Ich begrüße jetzt den Nikolai Janakiew, der über skalierbare geografische Datenverarbeitung mit Open Source ähm, sprechen wird in einem Vortrag. Der Nikolai ist äh, Geospatial Data Scientist, ähm, ist aus Salzburg und war auch schon bei der FosGIS dabei. Der Nikolai ist auch beim Projekt MapTime Salzburg aktiv und ähm, wir sind gespannt. Wir lernen jetzt ein paar Tools kennen und ich habe gehört, es geht auch wieder über PostgreSQL und Postgres und ähm, ja, viel Spaß beim nächsten Vortrag. Hallo, hier ist der Nikolai und in dem Vortrag werde ich euch zeigen, wie man es hier bei geografisch Datenbearbeitung machen kann. Ähm, zu den Slides könnt ihr die unter dem Link hier finden und die Repository mit allen Codebeispielen und äh, Jupyter Notebooks könnt ihr unter dem Link finden und für Fragen und äh, jegliche anderen Sachen könnt ihr mir gerne auf Twitter unter diesem Handle hier schreiben Also, was zuerst einmal, was ist Big Data? Big Data ist ja so ein recht häufig äh, hin und her geworfener Begriff heutzutage um, generell in der Industrie wird da oft von Daten gerechnet, die jetzt nicht auf dem, uh, dem einen Computer passen. Also das könnte üblicherweise so um 1 Terabyte sein. Um, als Beispiel habe ich hier mal OpenStreetMap angegeben. Um, OpenStreetMap, wenn ihr jetzt die ganze uh, Weltkarte runterladen würdet, dann wäre das jetzt eine 104 GB große Datei um, als OSM-PBF. Uh, und wenn ihr die ganze Datei jetzt als XML runterladen würdet, dann wäre es schon 1,4 Terabyte groß. Also, das ist schon, um, würde jetzt nicht auf jedem Laptop passen. Und uh, der Datensatz selber wäre jetzt uh, um die 9 Milliarden Nodes, uh, 677 uh, Millionen Ways und 700, uh, 7 Millionen Relations. Und wenn man da jetzt große uh, Berechnungen machen würde, dann wäre das schon ein großes Bottleneck in der Prozessierung der Daten Und äh, der erste Weg jetzt um so mit den Daten umzugehen, wenn man jetzt nicht der CSV äh, bearbeiten will ist ähm, PostgreSQL, also in dem Fall der blaue Elefant Und äh, wenn man PostgreSQL nimmt, dann arbeitet man, meist mehr, me arbeiten man meistens mit PostGIS als äh, äh, Geospatial Extension und ähm, Postgres äh, selber bietet jetzt äh, Parallel Parallelisierung an, also seit äh, Postgres 9, um die Queries zu äh, beschleunigen. Und äh, seit, zwei, äh, seit 2017 in Postgres 10 ist es äh, per Default drinnen. In PostGIS andererseits ist es äh, ein bisschen später gekommen. Ähm, da war es schon seit Postgres SQL 11 möglich mit PostGIS 2.5. Und seit Postgres 12 äh, und Postgres 3 ist das out of the box drinnen und man braucht sich da keine Gedanken machen. Ähm, wenn man jetzt äh, die Daten jetzt in einem Postgres, äh, in einer Postgres-Datenbank zu groß sind um äh, man will das jetzt skalieren auf verschiedene Art und Weisen. Ähm, ein Weg wäre da sogenannte so äh, Columnar Storage. Ähm, da gibt es diese C-Store, äh, Foreign Data Wrapper von citus data wo die Daten jetzt äh, statt zeilenweise äh, spaltenweise gespeichert werden. Ähm, das hat jetzt den Vorteil, wenn man jetzt die, äh, einen Sequential Scan macht über die Daten, da muss man jetzt nicht alle Zeilen einzeln durchgehen, sondern man wählt jetzt genau die Spalten aus, die man haben will. Ähm, der Vorteil jetzt dabei ist, wenn man jetzt da die äh, Standardabweichung oder den Durchschnitt von was berechnen will oder das Maximum oder Minimum, dann kann man das ziemlich schnell dadurch berechnen und man kann sich jetzt auf eine Column äh, konzentrieren ähm, Das hat weitere äh, Vorteile, äh, dass man dann auch sowas wie Run-Length-Encoding drinnen haben kann und ähnliches, das jetzt zusätzlich die Daten äh, verkleinert und besser komprimiert ähm, Dann gibt es jetzt auch noch GPU-Processing äh, mit PG-Storm um, und uh, was jetzt auch möglich ist, ist jetzt Distributed PostgresQL mit Citus DB und mit PostgreSQL XL. aber mit denen habe ich bis jetzt noch keine Erfahrung gemacht. Wenn man jetzt uh, normalerweise mit, mit Big Data arbeitet, dann kommt man eigentlich nicht um Hadoop herum. Hadoop ist jetzt so der gelbe Elefant im Raum, den wir jetzt vorstellen und um, Hadoop ist uh, uh, Kurz zur Geschichte von Hadoop, also Hadoop wurde zwei, also 2003 kam das Paper The Google File System raus, von Google. Und ähm, 2004 hat Google noch ein Paper herausgestellt zu MapReduce, also eine äh, Prozessierungsmethode für äh, die, die, äh, verteilte Daten. Und dann ähm, ist diese, sind diese zwei Paper in Apache Nudge äh, das erste Mal zusammengekommen und dann ist daraus Hadoop entstanden. Und dann später, 2007, haben schon die ersten großen Tech-Firmen äh, das schon verwendet in ihrer eigenen äh, Firma. Und 2008 ist es dann zu einem Apache Foundation äh, Project. Also ihr seht, das ist schon ein sehr altes und, und äh, äh, populäres Projekt, aber auch äh, etwas verhasst selber, dadurch, dass es schon so alt ist, hat es ein äh, recht umfangreiches Ökosystem, das ich jetzt nicht äh, im Detail erzählen kann, aber im Groben und Ganzen haben wir jetzt eine, das, das Core-Element vom, vom Hadoop, ist das Hadoop Distributed File System. Ähm, das verteilt jetzt quasi, das kann man sich so vorstellen wie ein ganz normales Filesystem, System, das ähm, man auf mehrere Maschinen verteilt, mit äh, gewissen Redundanzen wenn jetzt eine Maschine ausfällt, dass das weiterhin läuft und die Interaktion mit dem äh, System ist jetzt ganz normal, wie wenn man ein Filesystem hat. Man hat alle üblichen Befehle, die man dann über die Command-Line äh, ausführen kann und man ladet quasi die Daten dann in dieses Filesystem rein und hat sie dann da. Also die Daten sind generell äh, Flat-Files, CSVs, äh, JSON-Files und man arbeitet auch gern mit äh, Parquet-Files und da gibt es auch viele andere Dateien. Also es sind im Grunde nur Dateien, die da reinkommen und ähm, zum Prozessieren verwendet halt äh, Hadoop dieses MapReduce. Ähm, da werden halt die Daten äh, so äh, gewisse Operationen gemacht, wo quasi äh, auf, die, auf mehrere äh, Server werden dann quasi diese Maps ausgeführt. Und dann durchs Reduce werden die dann wieder zusammengestellt und, und dann kommt das Resultat. Also wenn man zum Beispiel das gängigste Beispiel hat, man, man will die gewissen Wörter in ein Dokument zählen, dann zählt, man, zählt jede einzelne Maschine die einzelnen Dokumente und dann beim Reduce werden diese Counts dann aggregiert zu einem absoluten Count. Und weiters hat Hadoop jetzt das Jan, das ist jetzt so das Betriebssystem von dem Ganzen, das, äh, das Schedule, die, ähm, die Prozessierung und äh, ähm, also quasi so ein Scheduler, der die Prozessierung aufteilt. Und da das Ganze recht kompliziert ist zum Schreiben, also wenn man jetzt da bestimmte Query schreiben will, dann, dann steht man schnell mal an mit äh, MapReduce und da ist, äh, äh, da ist quasi Apache Spark ins Leben gekommen unter anderem mit vielen anderen äh, ähnlichen Projekten, die das ähnliche Problem lösen wollen, aber Spark ist eines der gängigsten und das wurde äh, 2009 erstellt und ob, äh, seit 2010 ist es Open Source. Ähm, hier ist eines der Paper und äh, das Schöne ist, man kann äh, Spark mit äh, Java, mit Python und mit R äh, programmieren, also Query schreiben und es bietet auch äh, SQL-Schnittstelle. Äh, zum äh, Prozessieren der Daten. Und wenn man jetzt mit Geodaten arbeitet, äh, hat jetzt Spark selber jetzt nichts äh, drinnen, aber äh, da gibt es ein Projekt, äh, das nennt sich Geomesser von Location Tech. Ähm, die bieten jetzt viele äh, äh, Geospatial-Operationen äh, und äh, auch Spatial-Indexing. Ähm, üblicherweise werden da sogenannte Space-Filling-Curves äh, verwendet, ähm, das kann man sich so vorstellen. Dass man die Daten werden dann äh, so sortiert, dass sie innerhalb von einer space filling curve sind. Und das heißt dann, wenn man eine gewisse bestimmte Query macht, wo man jetzt eine Bounding Box macht, äh, dann wird die äh, Punkte wählen, die, also würde, würden Punkte, die näher gemeinsam sind, würden auch näher gemeinsam in dieser space filling curve sind. Also wie ihr zum Beispiel seht, wenn man jetzt hier diesen, ähm, eine Bounding Box nehmen würde dann würde das jetzt, äh, würden die jetzt alle in dem Quadranten dort sein, zum Beispiel. Genau, ähm, GeoMesa äh, hat jetzt verschiedene Datenbanken, die, die es verwendet. Also diese Datenbanken sitzen äh, on, quasi on top of Hadoop. Und ähm, die gängigsten sind Accumulo, HBase und Cassandra. Genau, und es bietet halt die Integrationen zu, zu Spark, wie ich es erwähnt habe und man kann es auch mit Geo-Server integrieren. Und äh, kurz zum Überblick für die Funktionen, also es, es bietet dann, äh, geo -Mesa bietet einen Haufen Spark SQL-Funktionen, also die gängigen ST-Funktionen, die ihr von äh, PostGIS kennt, äh, sind die meisten da zu finden. Genau. Genau, wenn man jetzt nicht äh, nur mit Postgres oder Hadoop arbeiten will oder kann, gibt es da auch eine große Menge an anderen Datenbanken, die jetzt äh, seit neuestem äh, oder auch seit länger geografische Funktionen anbieten. Ähm, eine davon ist Presto oder seit Kürzem auch Trino genannt. die äh, seine verteilte SQL Engine, die jetzt äh, quasi Federated Queries machen kann, über verschiedene Datenbanken hinaus. Also, man kann ähm, quasi auf Postgres eine Query machen, man kann auf Hadoop eine Query machen und man kann dann auch auf Redis eine Query machen oder auf MongoDB und alle möglichen. Man hat verschiedene Connector für verschiedene Datenbanken und. Ähm, man kann zum Beispiel diese ganzen äh, Datenbanken dann kombinieren über diese Query Engine und dann Queries machen, die äh, über diese Datenbanken hinausgeht oder auch nur auf einzelne Datenbanken. Und das Setup von Presto ist äh, ziemlich einfach im Vergleich zu Hadoop und Spark. Und das macht schon äh, recht sympathisch und hat eine, eine recht tolle UI ähm, ähm, zum Verwenden. Genau, es hat diese Pass-Connectoren. Äh, und genau, es hat dann auch äh, verschiedene Geospatial-Funktionen, auch mit äh, äh, Archery-Indexing Kurz zum Überblick, also hier sieht man halt, man hat die gängigen äh, äh, Features Und dann äh, einige von die gängigen äh, ST-Funktionen und Operatoren Genau und weiters gibt es jetzt für Python-User, gibt es da Dask. Ähm, Dask ist jetzt, äh, man kann sich so vorstellen wie ein Wrapper für Pandas. Also man kann Pandas dann quasi äh, parallel verteilt ähm, ausführen. Und dann gibt es auch äh, GeoPandas. Ähm, also Dask selber bietet jetzt keine geografischen Funktionen äh, an, aber man kann jetzt zum Beispiel Dask mit GeoPandas äh, kombinieren. Das um, uh, uh, GeoPandas verwendet jetzt die r -trees, uh, im Hintergrund und GeoPandas selber ist jetzt eine Extension von Pandas. Und uh, da gibt es jetzt seit neuestem uh, Entwicklungen, die zu vereinen, also dass man geografische uh, Operationen verteilt machen kann, sowas wie Spatial Joints und Spatial Queries. Bounding Box Queer ist alles möglich kann man jetzt einiges damit schon äh, mit dem machen. Einiges habe ich schon selber getestet mit dem. Ähm, aber es ist jetzt äh, quasi noch in Entwicklung und gibt es noch ein paar äh, äh, kleinere Schwierigkeiten. Also die, äh, man kann sich das mal ein bisschen einschauen. Äh, andere gängige äh, Datenbank ist Elasticsearch. Äh, die wird generell als sogenannter Document Store äh, bezeichnet. Um, die bieten uh, geopoint indexing an, also die haben jetzt verschiedene uh, uh, Indexing-Varianten gehabt Also die haben zuerst einmal Geohash-Prefix-Tree gehabt, Quad-Prefix-Tree uh, und jetzt sind sie bei BKD-Trees seit uh, Elasticsearch uh, Version 6 uh, Da gibt es einen tollen Artikel uh, zu dem ganzen Thema, wo man sich anschauen kann, wie das jetzt anders ist Und warum das jetzt schneller ist als Quad-Trees in dem Fall um, die Queries selber sind recht begrenzt, also man hat jetzt eigentlich nur diese vier Queries zur Auswahl um, Also ja, wenn man es in Elasticsearch braucht, dann hat man da ein bisschen uh, Anwendung Ein anderer Document Store ist uh, MongoDB, auch recht populär, da wird, uh, werden die Daten als quasi als JSON-ähnliche Dateien gespeichert uh, Die bieten jetzt ähnliche uh, Indexe also die haben jetzt einen, einen, einen 2D-Index oder einen 2D-Sphere-Index, wo die Daten ähm, als not long in der, äh, in der Weltkarte äh, indiziert werden. Und es gab auch einen Geo-Haystack-Index, aber der ist jetzt nicht mehr äh, so populär. Genau, und die haben jetzt recht ähnliche Queries wie bei Elasticsearch, äh, recht begrenzt, aber für das meiste recht nützlich. Genau und Redis ähm, ist jetzt eine In-Memory-Datenbank, äh, also wird oft bei Caching von Dateien äh, Caching im, im, im Web-Backend äh, äh, verwendet und auch für äh, Message Brokers, ähm, die haben einen Geohash-Index äh, und die haben auch einige Geospatial-Commands äh, für das Ganze. Und ähm, Redis selber kann man jetzt auch in äh, GeoMaser verwenden, die haben jetzt auch eine Anbindung für Redis. Und genau, das wären äh, jetzt die Überblick. Falls ihr da jetzt ähm, irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mir gerne auf äh, Twitter hier schreiben. Nochmal hier die Slides und die Repository und hier habe ich noch ein paar Links, die äh, relevant zu dem Ganzen sind. Und damit wünsche ich euch noch eine schöne weitere Konferenz. Ja, herzlichen Dank, Nikolai, für deine tolle Übersicht hier über die Softwareprojekte. Da fällt mir direkt eine Frage ein. Äh, welches Projekt liegt dir dann am meisten am Herzen oder mit welchem arbeitest du denn am meisten oder am liebsten? Oder hast du da gar nicht so Präferenzen? Ähm, ja, ganz typisch äh, Postgres finde ich am besten von den äh, Anwendungen. Mhm. Ähm, und für jetzt Big Data habe ich jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht mit äh, Presto oder mit Trino. Ähm, das ja. war sehr angenehm im Vergleich zu alles mit Hadoop. Mhm. Okay, gut. Ja, ähm, es können auch noch Fragen gestellt werden im Fragenbereich. Wir haben bisher jetzt hier eine Frage, die wir uns anschauen können. Ich lese die mal vor. Wo sind die Daten physisch abgelegt, wenn sie in HDFS geladen wurden? Muss man Hadoop auf einem eigenen Server hosten? Ja, genau. Also Hadoop ist, ähm, installiert man jetzt auf eigene äh, Server, also ein Cluster mit mehreren Servern. Mhm. Ähm, das ist halt genau das Schmerzhafte jetzt bei Hadoop. Das ist jetzt eine recht ähm, umfangreiche Configuration. Und da muss man halt quasi auf jedem Server das installieren und da ist dann quasi im Server dann drinnen, ist dann so ein Data-Folder, wo ähm, die Daten dann gespeichert werden. Okay, herzlichen Dank. Ja, hast du noch irgendwas, was du noch gern berichten möchtest? Für uns Fragen haben wir nämlich jetzt erstmal keine. Also für mich wäre es spannend, vielleicht eher als offene Diskussion, ähm, wie es jetzt andere ähm, mit großen Datenmengen handhaben. Okay. Ja, ach so, jetzt ist sogar auch noch eine Frage reingekommen. Genau, also die Diskussion, die können wir im Chat vielleicht noch früher. Wer berichten möchte, wie, ja wie mit den eigenen Daten da umgegangen wird, kann das gerne machen. Wir haben sogar jetzt noch zwei Fragen. Die erste, was denkst du zu Python-Bibliotheken? Äh, ui, wie Schickit, also Learn oder TensorFlow im Bereich Spatial Data? Ich hoffe, ich habe das jetzt. Schickit, ja, ja, Entschuldigung. Um, zu Python selber. Mhm. Also Spark selber kann man mit Python verwenden, also da gibt es eigene Anwendungen diesbezüglich, TensorFlow selber weiß ich jetzt nicht, da gibt es jetzt, also das kommt jetzt mehr Richtung die Rasterdaten, da gibt es jetzt auch eigene ähm, Projekte, ähm, die sind jetzt auch von Location Tech, ähm, da gibt es geo RasterFrames. Ähm, raster -Frames. Also das ist alles in derselben Gruppe ähm, von äh, Projekten, alle bieten jetzt quasi gewisse äh, Anwendungen in dem Bereich. Jetzt wegen TensorFlow und Deep Learning kann ich jetzt nicht genau sagen. Okay, dann noch eine Frage. Sind die Geometrien in den Big Data DBs auf Punkt Simple Features begrenzt oder werden hier auch alle anderen gängigen Feature unterstützt? Äh, genau, jetzt bei GeoMesa sind jetzt alle Feature Varianten möglich. Um, bei den anderen sind es eigentlich fast nur Points um, und einfache Polygone. Um, bei, um, bei Elasticsearch uh, waren das jetzt, da gibt es jetzt, eigen, also kann man Polygone haben, die sind in so einem GeoJSON-Format uh, ähnlich gespeichert. Um, dasselbe gilt jetzt für um, MongoDB. Okay. Gut, herzlichen Dank. Ja, dann gibt es noch eine Frage zu einem konkreten Anwendungsfall. Ähm, kannst du einmal einen kon konkreten Anwendungsfall anschneiden, bei dem zum Beispiel GeoMesa oder Ähnliches zum Einsatz kommt? Zum Beispiel aus deinem Arbeitsbereich. Ähm, jetzt zum, persönlich zu mir. Ich wollte jetzt äh, generell mal mit großen Datenmengen arbeiten und dann habe ich äh, beschlossen, ich mache eine Benchmark für äh, Spatial Joints. Ähm, dann habe ich gemerkt, dass die wenigsten jetzt äh, Spatial Joints selber anbieten und da ist man quasi bei GeoMesa äh, äh, dabei. Ähm, genau, also es ist generell, wenn man jetzt sehr globale Daten hat, also ähm, jetzt zum Beispiel Ship Vessels, äh, wie das die Anita Graser macht, sie arbeitet da mit GeoMesa ähm, recht viel und dann, ähm, jetzt weiß ich genau, nicht genau, welche Firmen das jetzt selber anwenden aber äh, da gibt es halt ähm, generell, wenn die Daten sehr groß sind und über große Flächen hinaus sind. Okay, gut. Ja, herzlichen Dank. Ja, dann sind wir am Ende der Session angekommen. Es sind keine weiteren Fragen da. Wir hören dich heute auch noch in weiteren Vortrag um 15 Uhr zu Transitdaten und OpenStreetMap. Ich danke an dieser Stelle erstmal herzlich den zwei Vortragenden hier in dieser Session. Dann haben wir jetzt erstmal Pause. Ich möchte nochmal auf die Netzwerkwelt hinweisen. Gehen Sie mal vorbei, schauen Sie sich mal dort alles an, gehen Sie vielleicht bei den Ausstellern mal vorbei. Und im DIY-Raum Nummer 6, da gibt es ganz viel zu entdecken. Dann haben wir ja die Fotowiese, wo wir um 15.30 Uhr den Fototermin haben. Da treffen wir uns auf alle Fälle. Und dann erstmal an dieser Stelle jetzt viel Spaß in der Pause und wir sehen uns dann gleich zur nächsten Session.